Was suchen Sie hier? Das ist Privatbesitz. Gott sei Dank wenigstens keine Schlange. Das hier ist die Betthöhle. Hier gibt es nur Fledermäuse. Oh, verdammt große, wie ich sehe. Was suchen Sie hier? Ich bin auf der Suche nach der Skywalker Ranch. Da soll noch ein Wookie leben. Mit einem solchen Pelz landet man allerhöchstens bei Disney. Das hier ist Eigentum von Warner Bros. Disney? Gibt's dort vielleicht noch E-Box? Ewoks, Muppets, Simpsons, diese Luschen aus dem Marvel-Universum und neben Star Wars jetzt auch einen gewissen Indiana Jones. Das wüsste ich. Ich bin Indiana Jones, Professor Marshall College, halbtags. Aber wer bist du? Ich bin Batman. Ach, welcher? West, Keaton, Kilmer, Clooney? Ich bin der Dark Knight. Ah, Bale. Na, der war sicher auch mal bei Disney. Pocahontas 1995, er war jung und brauchte das Geld. Ja, das trifft auf manchen zu. So wie auch auf diese 7- bis 15-Jährigen, die für 1,35 Dollar die Stunde Haarschmuck und Zauberstäbe herstellen mussten. Mhm, ja, dazu hat sich Disney aber nie bekannt, aber dafür eine Entschädigung von 903.000 Dollar bezahlt. Damit es aber weiter so billig bleibt, hält Disney bis heute die Namen seiner Zulieferfirmen weltweit geheim. Die werden sich doch finden lassen. Ich werde sie finden. Nochmal, du gehörst zu diesem Verein dazu. Ich nicht. Ich bin frei. I am the night. I am the darkness. Nicht vergessen. Du gehörst Warner Brothers, so wie alle deine Freunde der Justice League, inklusive Bugs Bunny und Daffy Duck. Wenigstens hüpfen wir nicht andauernd in Musicals herum. Abwarten. Kommt noch. Du vergisst, dass sonst Lego bereits verbindet. Dabei wird es auch bleiben. So wie Warner Brothers kauft und verkauft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die DC-Familie ins Portfolio von Disney eingegliedert wird. Das wird nie passieren. Sagtest du nicht auch, du bist der Wächter Gothams? Das bin ich auch. Mhm. Und was ist mit Robin? Darüber möchte ich nicht sprechen. Der Betsy, sie ist doch einfach mal so. Du kommst nicht aus. Auch du stehst schon auf der Einkaufsliste von Disney. Und früher oder später wird's heißen Indie versus Batman. Das Musical. Oh, lass die puppen tanzen. ba da ba ba da da